Hey. <lacht> hey. <lacht> Hi, ich bin Joachim Strunk. Wir haben das Jahr 2040, 50. Ich habe hab vergessen zu zählen. Aber eins möchte ich euch sagen: Es dauert nicht mehr lang, und dann sieht die Welt anders aus. Ich habe das auch nicht geglaubt. Viele haben hier gesagt, Schaut dir das an und das da. Ich so, hä, was wollt ihr? Ich wollte chillen. Und dann ist es ganz anders gekommen. Ein paar von den Leuten hatten Recht. Und das möchte ich euch auch sagen. Das Wichtigste sind eigentlich Beziehungen. Egal wo du bist. Egal wann du lebst. Vertrauen. Das wollen die Menschen. Sich verbunden fühlen. Hier und da mal chillen ist okay. Aber so wie es jetzt aussieht, das wollt ihr nicht. Ganz bestimmt nicht. Probiert freundlich zu sein. Auch mal zu überlegen, wo die Grenzen sind. Die mentalen Grenzen von dir selber. Und noch mal zu schauen, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Und dann klappt's. Wir sehen uns in der Zukunft.